grüße euch Paraguay live und herzliche sonnige Grüße, wie gesagt aus Paraguay, hinter mir sieht ihr ein freistehendes Einfamilienhaus, 8 Meter auf 15 Meter, richtig schön und gut geplant und darüber sprechen wir heute ganz kurz, bleibt rein. So wie gesagt individuell geplantes haus es sieht wirklich fantastisch aus mit ankleideräumen und natürlich schöne sicht könnt ihr auch hinten sehen da ist die sonne da möchte ich mich natürlich nicht gegen die sonne drehen von daher versuche ich es natürlich von der anderen Seite noch ein paar bessere aufnahmen zu machen also wie schon erwähnt wir machen die Sachen gut, schnell und zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. So, im Hintergrund kann man ja die Autos sehen. Die Maschine für den Tiefbrunnen wird ja etwas repariert. Und so funktioniert. Die Jungs wohnen da direkt dahinter, kann man es sehen. Und hier links direkt das Haus. Da. da haben wir noch die kleinen Hunde. Die Unst oder die Baustelle, was immer begleiten, ist schon lustig. Also man sieht es, dass die individuelle Bauweise richtig voranschreitet. Ja, die Sicht bleibt wirklich top. Einfach klasse. Wie gesagt, noch kurze Erklärung. Hier vorne die Terrasse, die kann man natürlich auch zumachen. Also mit Glas, beziehungsweise man kann es später auch zumindest Teile, auch eine Seite bzw. die andere Seite auch verglassen sodass man auch geschützt ist und so entsteht ein toller Raum. So nur mal als Idee, man kann es auch selbstverständlich offen lassen, um es halt die Natur richtig zu genießen. So, wie ich erwähnt habe, die Preise sind ja gestiegen, die steigen im Prinzip fast jeden Monat, also kann ich euch sagen, Deshalb grundsätzlich könnt ihr ja nichts Verkehrtes machen, um in ein Haus individuelle Planung zu investieren. Das ist wirklich die beste Investition, Investition sorry, eures Lebens. So oder so, da kann ich an alle im Prinzip das ja nur wiederholen. So, daher wollte ich noch kurz die Aussicht, also im Prinzip vor der Terrasse, befinden wir uns jetzt. Und das könnt ihr einfach sehen, das ist herrlich, ja? also ich glaube, ohne Worte kann man es lassen. Die Ruhe und die schöne Aussicht ist einfach klasse. So, wie gesagt, individuell geplantes Haus. Und richtig, mit einem großzügigen Grundstück und mit der tollen Aussicht dahinter. Also die Neubausiedlung, wie gesagt, die wird so sein, dass wir also auf jeden Fall die Grundstücke ab 720 Quadratmeter lassen. Also es werden keine kleineren Grundstücke verkauft, damit natürlich der Siedlungscharakter immer frei und Sehe ich euch kombat, aber wie gesagt, so jetzt geht's ja besser. Ich muss mich glaube ich doch drehen, weil die Sonne ist relativ stark. So, die haben da schönes Spielzeug jetzt. So, jetzt müsste ich mich etwas verstecken vor der Sonne. Also, falls Sie Fragen habt, einfach anrufen, die Telefonnummer unten. Individuelle Planung zum Top-Preis-Leistungsverhältnis. Ihr müsst einfach zuschlagen. Sonst vergehen die Chancen wie im Nichts Top-Preis-Leistungsverhältnis einfach anrufen oder per E-Mail anschreiben, das Video weiterteilen und Likes nach oben. Mach's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!